Ja, hi und willkommen. Mein Name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. In der letzten Folge haben wir Claus City erkundet, haben ein bisschen über die Geschichte von Gala herausgefunden mit Waifu und ja, wir müssen jetzt auf zur Route 6, was hier links der Ausgang ist und ja, müssen uns zur nächsten Arena hier durchschlagen. Ne? Gut, machen wir das mal. Guck mal, was hier so auf uns wartet. Ne? Ich will raus aus dieser Stadt mit diesen Level 37er Pokémon. Oh, ich sehe da jetzt irgendwie ein Berg oder so was auf der Karte gewesen. Also ja, gucken wir mal. Ich hoffe mir gleich ein neues Teammitglied hoffentlich. Was ist das? Was war ein süßes Salanga. Sieh nur seine niedlichen müden äuglein an. Wir sind deine größten Fans Salanga. Kannst dich auf uns verlassen. Wir sorgen dafür, dass du hier ein fein heier machen kannst. Will ich hier eben mal durch. Ich bin auch ganz leise, damit der Pokémon nicht aufwacht. Aber ja, doch bitte sehr. Ugh. Hey daniro kommen lass uns zusammen nach Pasback gehen. Nein, ich will allein gehen. tag ihr gehört zu Team yell stimmst du ein bisschen auch mal hier kurz durch? Nichts heißer, Kinder und Kinder sind gerade dafür, dass sie immer und überall leer machen. Außerdem habt der schellen spender Das heißt doch, ihr seid Arena-Challenger. Tja, ich glaube Arena-Challenger, lassen wir erst recht nicht durch. Ihr weckt mit euren getrampel am Ende noch unsere kleines armen Salanga auf. Hm, na toll. Die nächste ertappt der Arena-Challenge ist ein Passberg. Das heißt, wir müssen hier unbedingt durch, dann Äh, hilft nur warten. Aber was müssen wir doch tun? Oh, okay ich habe Tox an erster stelle ja. Fett. na gut dann kommen wir hopp ja hallo geht es noch lauter wollt ihr so lange aufwecken oder was genau das war ich keine kinder Komm, schleuchen wir sie tun wir es für so lange diese typen oh. kämpfen doch nicht im Boah, was soll denn das? dann weiß ich auf einmal los warum ist hier so im nebel durch das zum pokémon hat ich keine chance habe es ist sonnig ähm, wo. müsste was, was war mit dem denn los gerade <lacht> gesehen so auf der unteren seite des bildschirms auflegung das unlich ne? ja oder auch nicht. Ähm du bist nichts weil ich habe ist irgendwie steht ja auch effektiv und sehr effektiv. Jetzt also, ich mache den jetzt Zornklinge. Wenn der nächste Pokémon dann angreift, dann ist Zornklinge schon voll hoch, äh, geballert und Das wird ja stärker hier auf ne? der hat einsetzen. Lauch kriegt echt keine Pause, habe ich so gefühlt Gefühl. Ja. Gott, Musik. Hoffentlich wir sagen bin hat schnell, als nächste Pokémon gleich kommt. So. Vielleicht ist nichts Pokémon auch noch erledigen, aber schaffe ich wahrscheinlich nicht. Nee. Geradax. Ich habe so ein Gefühl, ich bin nicht schnell genug gegen das Ding. Also ja. Igne, komm. Wir auf Level 30, ey. Lauch, zurück, zurück, du. Cooler Okay, Doppelkick. In die du bist auch normal, ne? Also, nach mann ja, oh. war aber schnell ruckzuck ich weiß du kannst mich auch so also weg bist du und ich muss mich jetzt zum pokémon sind rennen ja zwei pokémon vergibt ist ihr kinder seid selbst im kampf ganz schön nervig ja, kann ich nur zurückwerfen. Die gehört dir, Daniro. Was? <lacht> was soll das denn jetzt? <lacht> weil hast du in die ganze Zeit gemacht? Hast du versucht gegen die zu kämpfen, hat keine Chance oder was? So, du, du, bist nicht so stark. Komm her. Warum, lass mich wenigstens treffen mit dingen Ich Danke. Das hier wird paralysiert. Anscheinend nicht. Ja. Ich jetzt auch Lauch einsetzen, aber geht ja nicht. Ich habe gesagt, Gefühl, ich will ich entwickeln. Bist du jetzt entwickelt nach den Kampf, Damit wir wissen, so ein... Oh Gott so ein Pokémon haben, wir uns irgendwie hier so in der Not retten kann. Ah oh, nee. Natürlich bist du. Oh. Okay. Ähm. Ja, Flora würde ich sagen. Warte mal, ist sonnig das heißt, Die Synthese wird voll effektiv sein, ne? Aber ich jetzt nicht wirklich was hier. Zauberblatt, Zauberblatt. Zwei stege kommen schon. Okay. Äh, Nein, du kannst das nicht, mehr. So kannst du kannst diesen Abbruch nicht erledigen. Natürlich triffst du fünf mal Die RNG in diesem Spiel hat äh, irgendwie hat gegen mich. Ich so ein Gefühl. Das kann doch nicht wahr sein. So alle gelevelt außer Igni, wenn ich nicht unbedingt leveln wollte in diesem kampf ich finde ich schon mal sehr gut mann du bist ja eine nervensäge was wenn sie lange von diesen lärm äh, aufgewacht da bin ich gar kein fan von kommt ziehen wir alleine tschüss also jetzt eigentlich gemacht hopp dann nero du und toxel ihr seid echt ein wahnsinnsteam ach man ich kann es immer noch nicht fassen dass Betty es mich so fertig gemacht hat ich meine ich weiß ja dass man nicht jeden kampf gewinnen kann aber ich will einfach nicht aus dem kopf wie er am ende da stand sagte dass ich eine schande für meinen bruder sei nämlich alle ein schwächling halten färbt das irgendwie auch auf meinen bruder ab ich auf keinen fall dass die leons rufen nur wegen mir kratzer bekommt er ist schließlich der der unschlagbare ich glaube ich muss mir das alles noch mal durch den kopf gehen lassen dann bis später dann Was? Hi. Tschüss. Alles klar. da du bist der Trainer mit der Empfehlung von Delio, nicht wahr? Ja. Entschuldigung, ich hatte was im Hals. Ich bin Papella. Wenn du mehr über mich wissen willst, dann wirf einen Blick auf meine Liga-Karte. Kommt einfach so eine alte Lady, gibt mir irgendwie eine Karte von ihr. Irgendwann musst du mir mal zeigen, wie stark du wirklich bist, Kindchen. Nicht heute, aber irgendwann tschüss okay was war das was ist gerade passiert ja ich überhaupt noch gift nachkämpfen also gift schaden nachkämpfen da kommt gar kein blöde, blöde, blöde, blöde Also hatte schaden kriegt irgendwie wenn du durch die gegend läufst gibt es gar nicht mehr so, die ist hat So interessant, was vielleicht nehme ich dann in mein Team. Mal schauen. Keine Ahnung. Ich habe, ich finde irgendwie noch nicht, dass irgendein Teammitglied bei mir fest ist. Ich glaube, mein Starter ist fest. Lauch ist fest. Ähm, der Rest weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Galax ist eigentlich voll stark, aber weiß er nicht. Sich so früh entwickelt, irgendwie schon die Luft raus. Habe ich so ein Gefühl genau wie mein äh, Pflanzen-Pokémon oder so? Bin ich auch nicht mehr so interessant. Ich dachte, da wird es ein besseres verwandeln, aber ist einfach nur so ein Ding mit so einem Afro. Hey, das ist ein dicker Dickdreh auf neben der Sechs gewesen. Ja, und bei Toxel will ich nur sehen, was das entwickelt. weiß nicht. Also, wenn ein besseres Pflanzen- und unlicht pokémon mir über den Weg läuft, dann. Könnt ihr euch vielleicht schon mal denken dass ich vielleicht was anderes nehme meine super süße pokémon mit einem, wollen mit einem pokémon spielen aber ich weiß wenn ich mit dir spiele schönheit nein Oh, ich habe gift es ist sonnig Level 29 kommen und schafft sie sogar schneller muss du ja immer genau irgendwie die hälfte abziehen und weniger als die hälfte also du hast gerade sonntag eingesetzt mit metronom weil sie die einzige attacke die gerade echt gar nichts bringen würde weil es schon sonnig ist ja gangwechsel was also von diesen klick klack pokémon Oh gott oh gott ja komm schon ich würde gerne hier ohne katze rausgehen fassade oh gott da könnte zwar stark sein ja pipi ich glaube zur hälfte normal ist und das ist jetzt nur noch Fee. ich komme aus der generation da ja war es noch normal er ist immer so die sache wenn ich irgendwie so für ihn pokémon sehe die früher nicht fehl waren dann weiß ich nicht bin ich immer verstehe ich immer irgendwie noch nicht Wieso ich keinen Schaden mache oder so, nur weniger Schaden und dann fällt mir immer so ein. Warte mal, die sind doch jetzt. Fee, ich habe so ein Gefühl, gegen Fee habe ich irgendwie nichts. Mein Toxel, ja, aber Toxel ist voll schwach. Okay und solange du nur Metronom ansetzt, könnte ich noch eine Chance haben, keep Ja, okay. Immer sein können, so, und da ja Sonntag draußen ist, um oh, Nitroladung wird verstärkt. Ne? Feiertag meiner ja verstärkt auch die Hälfte. Ah. Gibt es jetzt einfach nicht? Ey. Wachstum, okay, das klar. Oh ja, äh, Dreck steigt jetzt stark wegen Sonntag. Genau. Ah. Warum muss man halt immer genau die Hälfte abziehen und dann noch so Walzer? Okay, ja, oder erst erste Walzer wird nicht so wehtun, so, ruck, zuck, aber auch jetzt. Wer entwickelt sich nicht nach diesem Kampf? Jetzt kommt ein war Die Angie verarscht mich doch hier. Ich sage, ich so ein riesiges Pech habe andauernd. So, Level 30 bitte entwickelt ich diese Pokémon sind so stark, dass ich bestimmt mir uns fürchten muss. Ja, sagt mal, letzten arena -Kampf. Oh, entwickelt sich echt auf Level 30. Ja, no, der L tox entwickelt sich. da kommen sei was Gutes, Bob. Bitte sei voll stark. Okay. Glückwunsch, ein hat sich zwar ein Reflex entwickelt. <lacht> Warte, das ist für ein krasses Teil. Elektrogef, wenn es am Fortsatz an seiner Brust kratzt dadurch Strom erzeugt, dann klingt in der Umgebung ein Ton wie von einer Gitarre. Cool. Funkensprung. Hast du Sandalen an? Nee. Okay. So, Funkensprung. So, ich würde ungern klar entfernen, weil wangen ist leisten garantierte Paralyse. ist Also Donnerwelle nur halt mit Schaden. So machen wir das. Ja, das cool aus. Aber die Frage ist: Wie sind deine Werte? Ähm, Punk Rock wird die Stärke von eigenen Lärmattacken und halbiert den Schaden, den das Pokémon selbst durch Lärmattacken erleidet. Okay, What? Spezialangriff 83. Du hast nur physische Angriff 74. Alter, ist natürlich krass. Jetzt wahrscheinlich das stärkste pokémon was ich im Moment habe. Ich weiß genau, wie ich dich nenne. Aber das wartet jetzt erstmal. So, du, du hast dich nicht entwickelt zu. So. Kann ich irgendwie Item bewegen? Kann ich echt? Oh, ich kann jetzt sogar so cool. stand Item bewegen, also cool. Mein super aber süßes Spiel entwickelt sich, wenn ich irgendeinen Stein nutze Also das ist entwickelt. Aber jetzt keine Ahnung, wie du das gemacht hast. Wie geht denn das? Hey du, komm mal ja, wissen. Du, du sahst nicht, schon nicht immer so aus, ne? Das ist es sonnig. nicht? Hälter, 31. Ja, du wirst ja dadurch nicht kaputt kriegen, ne? So viel Glück habe ich nicht. schutz was ist hat Wenn von trickschutz beschützt. Okay. Was? Was? ja meine Fähigkeit fähigkeiten wieder getauscht kannst du es wagen hier ja Boah. ja das wird leider nicht so bringen und jetzt haben die zurück gewechselt als felsenfest eigentlich noch mal und gar nicht mehr. Boah also immer während den aufnahmen ne? dann entscheide ich mich mal ein pokémon zu fangen ne? da bleibt einfach nicht drin ja ich okay, ich könnte super einsetzen und so aber hey. oh, ehrlich So, ich würde ich gerne fangen bevor mein lauch hier kaputt geht danke No so, drin, ey. Ist mal ehrlich. Stück A. Oh mein Gott. Oh, und die Fähigkeit tauscht jetzt nicht mehr. Alles klar. No so, bleibt drin, Mann. Und deswegen fange ich on-Screen keine Pokémon Deswegen fange ich uns gar keinen Bock. jetzt sitze ich hier wieder fünf Minuten, um das blöde ding zu fangen, ey, und komme mir gar nicht durch. Boah. So, komm. Bleib jetzt drin, verdammt. Alter. Du bleibst jetzt verdammt noch mal in dem Ball drin, ey. Da jetzt irgend Geräusch. Was? Ah, dann leck mich doch hier weg wahrscheinlich mich mal ein pokémon jetzt umfangen mich doch jetzt ja schon wieder zum pokémon center zurückrennen rennen muss ey. ja nicht mal ein neues pokémon nee. ja, pokémon soll vielleicht mal heilen du, du, du, Ja, deswegen verschwende ich nicht mal Zeit, Pokémon zu fangen. Dort wieder Ewigkeiten und ich kriege die sowieso nicht gefangen. Und ja, dann sitze ich hier in einer halben Stunde. Ab irgendwie gar nichts erreicht. Diese Schlange, Pokémon hat sein interessant aus. Jetzt müssen wir erstmal kämpfen. ja, ne? kämpfen wir erstmal mit der pokémon fang einfacher wird ich bin die kampfstärke ich bin ein kampfstarkes modell model das ist was mich ausmacht ein modell bin ich modell janet model 4 und score hey, warum kann ich nicht mal gegen pokémon kämpfen gegen die ich ohne chance habe hier kann ich das an alles nicht effektiv wir bleiben das neutral herkommen ja, und wird ja super oder den kaputt oder so alter weil ist das für ein haufen von schwächlingen habe ich mein team ab nichts kann er irgendwie irgendwas kaputt haben habe ich so gefühl irgendwie macht das ding platt. gvb ist ja wird's leider nicht so bringen und hat auch ganz schön schaden gemacht dafür dass ich effektiv ist so. aber jetzt mein ganzen trainer ja platt habe ich sorgt ne? für uns hier einfacher zu machen die hand dreh nach so nicht stahl hier kommen er ja. stahlkampf oder so, so aber gut Selbst wenn ich verliere, was macht das aus? Was mich aufmacht? Meine Pokémon sind und bleiben toll. Geld. Also nicht die Friseur sind hier. Wenn ich eben tolle Pokémon stehe, sollte das eigentlich mein Vorzug hervorheben. Steinknochen. Okay. Hi. -Kämpfe sind Kunst, wenn man mit ganzer Kraft gegeneinander antritt ok jetzt haben wir auch stein pokémon künstler marmel guck mal an, wie, der, wie böse der schaut ey. <lacht> das war nicht, dagegen habe ich schon wieder keine chance ein ganz doch mal pokémon ein gegen die ich effektiv bin reaktionsgas hey. ich, nee, macht das ding platt Jetzt noch mal stein pokémon ein oder Weiß ich nicht Stahl. Finale. Du drei Kicker. Au. Oh, oh. Ja okay wollte schon sagen. Voll AP das wird schon nicht kaputt hauen. Aber bitte entwickle ich auf Level 30. Abschlag. Ist ja nicht Kampf, nee nicht Vielleicht um Schaden zu, so als für Teamkämpfe dann. Mehr Schaden gegen Ziel, die ein Item bei sich tragen. Ja, komm, irgendwie. Warum nicht? Zweifel zwar, dass ich sehr viel Gebrauch von diesem Effekt haben kann, aber... Was soll's? Mogelbaum. Steht absolut still, sehr cool. Und zieht wieder genau nur die Hälfte ab, ne gut aber ein Volltreffer. okay doch nicht ja. oh ja stein ich vergaß ik nie platt ich soll ich doch erstmal mal ein paar pokémon fangen ne? die pokémon werden ja ganz schön stark habe ich das so gefühl so was geht na zertrümmer ich zur trümmer in diesem baum Ganz nebenbei, du brauchst eine bessere Kampfattacke. Der Trümmer ist voll schwach. War ja bin überrascht. Alter, boah, ey, du. Jetzt ah. ein Pokémon zurück zum Pokémon Center zurückrennen. Ey. Künstler wurde besiegt. attacken waren wunderschön. Hat sie haben mich völlig verzaubert. Allerdings war so ein camping Campingplatz. Ne Im Grunde genommen sind Pokémon-Kämpfe Kunstwerke, die gemeinsam von Pokémon und ihren Trainer erschaffen werden. So. Okay, da oben sehe ich schon was. Eine Stadt oder so. Da sieht man so dick drehs Okay. Dann komme ich da zum... Dann muss ich glaube ich ja, dann muss ich genau hier durch beleber ne? wenn ich sollte mir geld ausgeben ich krieg voll viel geld ich jeden kampf wegen glücksrauch und so also ja ah, Little talks Ups, ich habe ich nicht gesehen ah. Magabar, ja wild erscheint. Es geht los, auch du schaffst das. Da wird es eigentlich wieder gut. Ein, 30 jetzt mindestens. So komm, so mal kannst du noch mal. würde ja. ja, Warte mal, kann ich dich auf Rot kriegen? suchen also wir mal. Oh, nicht sehr effektiv. ja Okay, das ist gut. Jetzt ruhig ein ganz klein bisschen mehr abziehen können. Ja versuchen wir das Ganze noch Okay, jetzt muss ich mir nicht die ganze Zeit jetzt immer tun. Scheint jetzt nur einmal irgendwie zu funktionieren. So rote. So, du gehst jetzt in den Pokéball rein, sonst weiß mein Kontroll auf dich, Junge. Boah, warum ist das Ding so schwer zu fangen? weil weiß, ich setze einen Pokéball ein, aber trotzdem, das sollte jetzt nicht so ein Problem sein. Die Fangrate, das Level hat jetzt nicht so einen großen Einfluss darauf, ob man Pokémon fangen kann. ja irgendwie die eigene Fangrate von jedem Krieg. So, bleibt drin ey danke oh mein gott ah. bronk 33 gut boden und geist eine Tonfrage. auf den ein fluch eingegriffen wurde hat besitzt von den makabaya ergriffen man sagt es ziel eine kraft aus dem groll anderer mich ganz nicht mehr erinnern. konnte sich das Ding entwickeln ja ne. Hi. Bin weit angreist um mir die Arena Challenge live anzugucken und Wo du gerade hier bist, könnte ich mir mal eine Arena Challenge aus in hier ansehen und ihn fertig machen. Backpackerin jana und ich campen. karadonis hier kommt einfach nichts. Irgendwas auch irgendwie effektiv. So, du. Du ist der einzige, der irgendwie resistent ist. Zeig mal, du drauf hast ja, du. Kriegst jetzt auf eine Fresse. Okay, zeig mal Funkensprung ein. Ja, das Kampf ist ein Gift, hat trotzdem voll Schaden gemacht. Da so, auch den Weg gibt es jetzt einfach nicht. Ey. Au. Schon der Initiative gesungen Ja, das ist wieder nicht gut. Flora. Oder Igni. Flora. Also 31 Muss was müssen mal tun. angreifen super so kommen da kommen Ding weg Ja, dieses dieser campingplatz da kann man ja mal kurz erzählt meine ich da kann wir mal kurz unser pokémon hoch ein 1046 Noch nie so dicht dran am Geschehen, die Realität folgt strengen Regeln. Wenn ich gewinnt kommt auch nicht weiter. Da reisen wir lieber weiter ziellos durch die Welt und freuen uns des Lebens. Wenn du das sagst, und dann sind die beiden, sollen wir die auch noch fertig machen? Versuchen wir, haben beide glitzernde Bälle. Ja, mal tränke gehen uns auch langsam aus und so und hoffentlich habt ihr nicht so eine krasse kombination das hat meine ärztliche untersuchung pok man besser verstehen zu lernen, ist es auch richtig kämpfe auszutragen wenn mich nach kampf ein würde da perfekt der arzt mediziner gabriela und Edward von nicht heraus. habe ich nicht gelesen so okay gut das ist nicht so eine schlechte kombi und das könnte auch gott flug ich mache mal den ja ich habe so geführt ding kam bestimmt hat flora ist die schnellste von ein Was? hat gedacht glaube ich irgendwie nicht die kann bestimmt Luftschnitt oder irgendwie so was in aber gut, Lauch. brise oh Gott. Oder spezial, oder? kommen komm. So. Jetzt normal Flug oder bist du jetzt auf Fee oder irgendwie so Ich weiß hat jetzt nicht. Einführung von fee und irgendwie die änderung von einigen typen wie pipi und so das hat irgendwie viel komplizierter gemacht ja du bist wahrscheinlich fee und flug jetzt ne? irgendwie so was ähm, das, heißt, das wird nichts abziehen einmal so, auch hoch in diesen zug mit floras zug bitte gehe nicht jetzt die ganze zeit auf ihn los ich hoffe die weiterentwicklung macht das ding stärker so, viel stärker <lacht> Geh auf Boah. alter und oh, volltreffer ja ist klar oh. so komm. Eure geballte Kraft müsste das Ding erledigen. Gut. Wird echt wie so ein schonen Protagonist irgendwie. So Gefühl. Mich interessiert brennt, wie die Stärke von Trainer Pokémon eigentlich ausmacht. Was die Stärke ausmacht. Boah, mein Pokémon verletzt werden, mache ich mir. Nicht so viel Sorgen. Wenn meine Pokémon fest werden, mache ich mir nicht so viel Sorgen. Das war eine Menge Geld. Halt mich. Ein starker Trainer versteht sein Pokémon besser als jeder andere auf der Welt. So viel steht fest. Und eigentlich war es besser, wenn es auf der Welt keine Ärzte für Ärzte gibt. Arbeit für Ärzte gibt. Dieses Kaktus-Pokémon. Kaktusse. Das heißt Kakteen. Ich meine auch dich. Soll man dich noch mitnehmen kommen? ich bin ausrufezeichen reingelaufen oder auch nicht eine iguana ich glaube ich sollte mir langsam mal anfangen hier so angewöhnen paar pokémon so fangen einfach nur um zu leveln 31 ehrlich 33 ich hasse dich junge du bist elektron 33 ich, ich treffe ein weltbogen hat genau im level ist mein stärkstes buch im team ey, die ang in diesem spiel die verarscht mich echt das kann doch nicht wahr sein dass ich so ein pech habe hier in diesem spiel Ach, bist du und dick da ich würde mal gern sehen wahrscheinlich ist dieses Zeichen irgendwie diese schlange ne? pass auf so. Dann haben wir hier. Das ist das da oben paddel fossil jetzt zum lebenszeit das ist ein rätsel Okay, warum bekomme ich den zwei sollen die gleichen vor allem schaufler hey das könnten wir da hoffentlich jemanden beibringen hoffentlich also nützlicher attacke sein was geht vielen spielen beim Pokémon von vielen Spielen beim poké camp können Pokémon ganz schön hungrig werden. Sie freuen sich dann riesig, wenn du mit ihnen gemeinsam Curry kochst. Also, was meinst du, hast du das, mein Pokémon-Camp mit mir zu kochen? Von nikki ja, das meine Pokémon hoch ein. Das ist das Problem. Hm. Ich meine Pokémon hier an. Guten Tag, Eisenherz hat das Wesen. Solo ist das nicht toll, klar, wenn du das sagst. Tag Stahlbein hat das wesen pfiffig. Ist das nicht toll? Ihr habt dann ist auch noch einer. Gibt mal alle da weg. Gib mal alle da weg. Ja, okay. Wie lange sich wie langsam sich flora umdreht? So, was ich will kochen. Ähm, komm. Möchtest du mit Niki kochen? Nee, jetzt wird gekocht. Oh nein, der Daniro kocht, haltet euch fest. 呃, ähm, weil ja, ich nehme mal, weiß nicht, von jener Beere mal eine Sache hier rein, weiß nicht. Will so ein Überraschungseintopf. So. Ah, ja, meinetwegen. Nur zwei Sinnebeeren, so. Was machst du da, Daniro? Ich habe keine Ahnung. Okay, jetzt sind die ganzen anderen Trainer und jetzt komme ich. So und was auch immer das war. Also weißt du, alle so in so in einem normalen Tempo und dann komme ich hier. Je größer die Flamme, desto besser, oder? Und jetzt umrühren, umrühren, umrühren, umrühren. Ah! Oh, wie viel Dampf heraussteigt. Da ah! Ich hau so alle irgendwie mit der Kelle irgendwie um, so aus dem Weg. Ich koche jetzt. Und jetzt. Ich weiß übrigens nicht, wann man das reinwerfen muss. Wenn das im Kreis ist, wenn das diesen gelben Kreis hat, ich weiß es nicht. Guten Appetit. Scharfes Tiercurry. Alles klar. Alter, wie schnell hau ich mir da rein. Güterklasse klasse Was für ein Ding? patina LKW, dein Team haben sehr viele Erfahrungspunkte ja ja. Mario Meister, meint ich bin zu schnell. Puh. So, wir seid nicht alle hochgeil, weil sonst habe ich doch mehr oder weniger umsonst gemacht. Oh, danke Gott sei Dank. habe ich sagen, ich bin ja. In der nächsten Folge gucken wir weiter, was hier so abgeht. Da hinten sehe ich schon die nächste Stadt. Okay, gut und ja, ich hoffe, euch hat der gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch bitte ein like, ein Abo oder ein Kommentar.